Meiner Meinung nach, meine ganz persönliche Meinung, ist die beste Pizza aus Berlins Malafamena in Schöneberg. Die machen richtig geile napoleonische Pizzen. Liebe lieben und schönes Start seid zum neuen Video. Wir suchen die beste Pizza Deutschlands heute bei Mala Famina. Wir fahren direkt hin, ich muss viele Worte noch dazu verlieren, weil da einiges mir auf dem Herzen liegt. Denkt an meinen Kommentar, in die Kommentare, holt euch den Gutschein. Oh, heute wird's episch, diese Pizza. Ich habe sie schon gegessen und da sage ich gleich was zu. Es ist einfach himmlisch. Eine Sache noch, wo ich vorhin meinte, ich möchte noch drüber reden, die mir auf dem Herzen liegt. Warum ich den Titel nicht den Jungs gewidmet habe, die mir zuerst den Laden gezeigt haben. Der Grund ist einfach, wir sind im Streit. So, ich bin sehr sauer auf die Jungs, sehr sehr sauer, dass sehe ich nicht einen Titel. Da rein zu hauen. Wir haben uns aber geeinigt, das Ganze tot zu totzuschweigen, nichts dazu zu sagen. Und Da halte ich mich dran, da habe ich den Jungs ein Wort gegeben. Aber kein 31er-Move, das Ganze hat also seinen Grund gehabt. Und jetzt geht's weiter im Video. Willkommen zurück auf Holles kulinarische Reise heute in Berlin. Unter YouTubern eine der gehyptesten Pizzerien Deutschlands, Femina. Doch ist der Hype um diese neapolitanische Pizza gerechtfertigt? Seid gespannt auf das saftig-knaftige Urteil des saftig-knaftigen Holle. So, also wir sind am Start jetzt hier in Malafamina, ein sehr schöner Laden, ähm, ihr werdet gleich sehen von den Food-Aufnahmen schon, das ist ganz hohe Klasse, ganz hohe Kunst, das was ich gegessen habe, weiß ich, ist ganz oben, ist allerdings jetzt lange her und ich weiß nicht, äh, wie hoch in meinem Ranking, aber werdet jetzt, jetzt am Ende des Videos erfahren. Bonjour, hallo. Alles okay? Ja, danke, bei dir auch. Fantastisch, wie immer. Ja, das mal, Weißt du, was ich nicht verstehe? Pizzabäcker, Burgerbretter, Leute, die in solchen den arbeiten, oft, die sind so gut drauf, wie kommt das? Auch du bist so gut drauf, gerade Pizzabäcker. Ja, der Weltmeister das, das heute ist nicht hier, aber am ja. Ende er ist er der größte Bäcker das du hier ist ah. vielleicht Ach, ihr habt einen Weltmeister hier, der backt? Ja. Aber der ist heute nicht da. Ne, er ist heute nicht da, aber, aber ihr der Big ist oh, wow. sehr gut. Okay, aber heute die Pizza ist genauso gut, wie wenn Pizzameister kommt, weil ihr habt ja alles vorbereitet, ne? Natürlich. Okay, dann guck mal, ich guck mal in die Karte, was wir nehmen und dann ja, bestell ich direkt natürlich. Pizza. Hier haben wir den Teig schon mal am Start. Leute, ich bin ja auch jetzt Pizzabäcker, ich versuche mich gerade richtig vorzubilden in Pizza. Und alleine die Optik von der Pizza, diesen glänzenden Teig, den ihr braucht dafür, den kriege ich nie hin. Die kriege ich echt nicht hin, aber so sieht es bei den spitzen Pizzabäckern, sieht so ein Teig aus, richtig glänzend. Also die Kunst ist jetzt darin erstmal die richtige Pizza zu wählen, ich kann nicht zehn Pizzen bestellen, ich war schon mal hier. Ich habe so eine margarita artige Pizza bestellt, es war eine Mischung zwischen, hört sich blöd an, Suppe und Pizza, äh, also Suppe auf Pizza. Du kannst keinen Vergleich finden, ich, ich, ich werde es euch beschreiben, aber diese Pizza musst du gestern haben. Nichts in meinem Leben, bisher hatte irgendeine Ähnlichkeit mit dieser Pizza, es ist ganz anders, es ist ganz anders. Ihr werdet es vielleicht auch sehen, ich versuche die gleiche nochmal zu bestellen. Bestell aber auch noch was anderes, aber es ist jetzt ganz schön, weil es hier ganz viele Varianten gibt. Alleine bei Margarita hat die hier eine Riesen Auswahl. Ich werde gleich bestellen. Wir gehen gleich in den Foodporn rein. rein. Gehen mal zur Pizza-Vorbereitung. dann werdet ihr sehen, was ich nehme. Aber es ist gerade ganz schwer zu entscheiden. Was würdest du mir empfehlen? Weil ich bin ein bisschen überfordert bei euren Sorten. Weil ihr so viele, ihr habt so viele Margarita-Pizzen. Also ich versuche es nochmal äh, so zu sagen, äh, Die Pizza, die ich hier mal gegessen habe. Äh, oder für euch mal gesehen. Man muss die Pizza hier gegessen haben. Ich bin gut im Beschreiben. Das wisst ihr. Aber die Pizza hier ist komplett anders. Hat nichts mit Pizzen zu tun, die man normalerweise kennt. Und ich habe eine gegessen. Das war die Suppe auf Pizza. Hört sich blöd an, aber, aber so viel Tomatensoße schlürfen? Welche ist das? So ist die Dalle mit passiert. So. E -ja. Mit Büffern und zwei. So. Das war die, mit ne? Basilikum, ja. äh, Olivenöl Ich nehme einfach die Pizza. Es, es muss bei dir bleiben. Und, ja genau Perfekt. Und Wir nehmen wir die Marinara doch noch mal dazu. Auch die Marinara. die ah, ja. ja. mhm. sind eure Pizza. So, äh, Erstmal lehnen wir. Mit unseren schönen Spakter. Man sieht schon mal den Unterschied, anders als bei vielen anderen Pizzen machen sehr viel Tomatensoße halt drauf. Ne? Das ist der Teig, eine Luftwolke außen, komplette Luftwolke. Also Neapolitanische Pizza. Merk mal her, ja, sie darf nicht stehen. Ne? Das haben wir auch in anderen Pizza-Videos von gehört. Nicht stehen, sie muss fallen, sie muss abknicken in der Mitte. Also muss sie quasi falten. Ganz kurz für ZEKPLUS. Ich wollte euch nur gut drauf aufmerksam machen, dass ich einen Rabattcode habe. Holle 10 könnt ihr nutzen. 10% Rabatt. Natürlich auch für den direkten Support an mich. Also ihr Bock habt auf geiles Supplements. Plus.com, die besten Supplements made in Germany. Weiter geht's. in Erinnerung habe da eine riesen Menge Tomatensauce drauf, das kannst du runter schlürfen. Das sind ganz andere Ziele und eine andere Vorgehensweise. Das andere Pizzerin, das ist ja halt immer sehr dünn. Und hier läuft es richtig runter. Ja. Schön. Das ist kurz Das Also, viele lassen sich irritieren von der Färbung. Es ist natürlich sehr dunkel, aber es muss so. Es muss genau so. Es muss diese dunklen Stellen haben. Und dann ist die Pizza perfekt. Ihr habt ja, einen knusprig, fluffigen Rand zugleich. Wolkenähnlich. Man muss ja einfach mal so gucken hier. Das ist, ein Kissen, ne? das ist ein Kissen. Das ist einfach ein Kissen. Ich habe noch keinen Büffelmozzarella jetzt probiert hier. Den habe ich hier jetzt noch. Ich glaube, ich esse es auch komplett falsch, aber scheißegal. Das kann man nicht falsch essen. Einfach rein. Jetzt kommt die zweite Pizza. Hier mit Oregano. Knoblauch drauf. So, ich habe jetzt noch mal den Chef von Familien da. Hallo. Also eins dazu: Du hast eine heftige Pizza, ne? Das kann ich dir nur sagen. Das ist definitiv. Nachher gebe ich noch meine Bewertung. Eine der besten Pizzen meines Lebens zu Tomatensoße, Weil ihr seid die Einzigen, die ich kenne, die so richtig dick Tomatensoße ja wie Suppe fasst, ne? Wenn man die isst. Weil es ist ja irgendwie euer Alleinstellungsmerkmal. habe ich nirgendwo gesehen so viel Tomatensoße. Da ist nicht so. Es viele Tomatensoße. Aber gut. Aber gut. Ja, ist nur eigentlich ist gut. Und und. Ist nur eine Minute im Ofen, so ist nicht trocken. Ja. bleibt alle da. Ist nur ein großer Löffel, ist nicht mehr auf einer Pizza. Zu der Bewertung von Malafamena. Ich es euch so zu sagen. Wenn ich vor meiner Haustür zwei Pizzerien habe, einmal Malafamena-Style, große Menge Tomatensauce, die absolut heftig ist, eine absolut geile Kreation an Pizza, und der klassischen mit Dezent-Tomatensauce, da würde ich, glaube ich, siebenmal zu der klassischen gehen und ich würde dreimal zu der von Malafamena gehen. Da hat für mich die klassische einen ganz kleinen Vorsprung. Was bei mir, bei meinen anderen Pizzolen, ich habe ja echt wirklich sehr heftige getestet, vom viertbesten Pizzabäcker der Welt zum Beispiel, dass der Teig einfach mal einen kleinen Tick vorne bis noch ein bisschen zu bei anderen Pizzeria äh, noch ein bisschen mehr wilden Charakter, da habe ich eine bei gehabt, da war einfach die Gesamtkreation so extrem krass, wo alles so stimmig, harmonisch ineinander war, wo ich sage, da ist so ein kleines Stück drauf und das ist wirklich nur ein Blatt Papier, das zwischen die beiden Rankings passt. Bei mir ist Malerfamina mit 8,8 Punkten auf Platz 3, absolut kranke Pizza, wo es mir schwerfällt, Worte für zu finden. So, also Platz 3, danke für eure Kommentare, haut mir weitere Kommentare rein. es geht nochmal nach Berlin, ich werde noch eine Pizzatour in Berlin machen und ja, haut mir ein Abo rein, Glocke an, Daumen nach oben, würde mich sehr freuen für den direkten Support und dann sehen wir uns beim nächsten Video.